Hallo und herzlich Willkommen bei Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Mein Name ist Olaf Gregg. Die Welt um uns herum ist schnelllebig, unsicher, komplex und mehrdeutig. Da im Arbeitsalltag die Übersicht zu behalten, wird immer schwieriger. Arbeitsabläufe müssen sich anpassen, müssen schlanker werden. Ganze Organisationen haben ihre Herausforderung damit, dass sie agil werden müssen, um bestehen zu können. Firmen und Organisationen werden von den Mitarbeitenden getragen. Und an euch Mitarbeitende richtet sich dieser Podcast an dich. In unserer virtuellen Podcast-Firma beschäftigen wir uns mit Fragen wie, wie wird der Arbeitsalltag agil? Wie werden Teams agil? Müssen wir agil sein, um bei der Digitalisierung mithalten zu können? Und natürlich mit deinen Fragen und Anregungen. Gemeinsam klappt das schon. Klicke gleich den Subscribe-Button, damit du keine Folge verpasst. Also dann bis neulich, bleib gesund und immer schon agil.